willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 22 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Maskerade. Das ist nicht ganz eine Podcast Premiere, aber äh, das Gedicht ist trotzdem brandaktuell und äh, aus der Kategorie zeitkritisches politisches. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und äh, ich denke, wir beginnen sofort. Reklader. Reklader. Und der Seite Dort eure Meinung, eure Kritik äh, und Anregungen zu lassen. Und auf meinen Podcast zugreifen und, und kommentieren. Und ähm, wenn ihr wollt, auch abonnieren, würde mich freuen, wenn ihr dort auch äh, spendet. Und ihr könnt natürlich auch auf Das heutige Gedicht habe ich kürzlich ganz spontan geschrieben. Maskerade. Mit einem Wisch, mit einer Geste ist die Maske gefallen. Die eine Maske, die uns schützt, das Böse in uns allen. Dieser eine Moment, in dem die Maskerade fällt, dafür schützt dich auch kein Glaube oder noch so viel Geld. Alle hielten dich für freundlich, kompetent und gut. Alle bewunderten dich für deine Eloquenz und deinen Mut. Doch ein Lachen im falschen Moment. Und an einem falschen Ort wischte diese deine Maske unwiederbringlich fort. Du warst berühmt für deine Lieder voller Schmacht und voller Schmalz. Du schmettertest sie nicht schön, aber aus vollem Hals. Doch dann kam die schlimme Krankheit, und du leugnetest sie, Und plötzlich wollten sie weder dich noch deine Melodie. Du warst so mächtig wie kein anderer auf der Welt. Wer nicht auf dich hereinfiel, den kauftest du mit deinem Geld. Doch dann kamen die nächsten Wahlen und es zählte, wer du bist. Und plötzlich zeigtest du der Welt, dass sie nicht demokratisch ist. All die vielen schönen Masken hielten nicht der Wahrheit stand. Ihre Träger wurden schnell aus unseren Köpfen verbannt. Doch besser, wir vergessen diese Maskerade nicht. Denn hinter zu so vielen Masken steckt ein grausames Gesicht. sondern ein Spiegel unserer Gesellschaft sein. Viele Menschen versuchen vor zu gaukeln, gute Menschen zu sein. Oft fällt diese Maske aber in Krisensituationen. Sie bestehen den Stresstest des Lebens einfach nicht. Obwohl ich die Protagonisten des Gedichts bewusst unscharf gezeichnet habe, kann man vielleicht doch erkennen, wer die realen Personen sind, die mir als Vorbild dienten. Aber vielleicht denkt ihr auch an ganz andere Personen als ich. Ja, da ist sie auch schon wieder vorbei, die dieswöchige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn nicht, dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Ähm, aber ich würde mich natürlich genauso darüber freuen, wenn ihr mir schreibt, dass es euch gefallen hat. Ansonsten freue ich mich auch darüber, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche.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 All right.